Ein Gedicht pro Woche. Dies ist Folge 23 der dritten Staffel und sie trägt den Titel Der Anruf. Das ist eine Podcast-Premiere und das Gedicht wird in der Kategorie Polizei erscheinen. Ja, ähm, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche und äh, ich denke, wir beginnen auch sofort.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 Da ich seit kurzer Zeit eher in der Verwaltung tätig bin, hat sich mein Bürgerkontakt schon etwas gewandelt. Der Anruf Der Bürger ruft an und stört den Arbeitsfluss, weil er dringend eine Auskunft haben muss. Die Information steht zwar auf unserer Internetseite, aber trotzdem verspreche ich, dass ich die Frage weiterleite. Warum ich denn wohl so etwas Einfaches nicht wisse? Dass ich das doch wohl gelernt haben müsse. Immerhin habe er jetzt extra deswegen angerufen und ich beginne, ihn innerlich zu verfluchen. Ich versuche zu erklären, dass ich der falsche Ansprechpartner bin. Er unterbricht mich ganz rüde daraufhin ob wir unseren Laden nicht im Griff und unter Kontrolle hätten. Er ist selber im öffentlichen Dienst, möchte ich ganz leise wetten. Er zetert und er wettert, wir sind alle nur Versager. Auch noch manche andere Bezeichnungen hat er für uns auf Lager. Inzwischen erscheint der zuständige Kollege, kurz bevor ich entnervt einfach den Hörer auflege. Der Kollege fragt den Bürger, ob er seine Mails gecheckt habe, denn dort stünden schwarz auf weiß und stellenweise auch in Farbe und auch schon seit inzwischen 14 Tagen die Antworten auf alle seine nun gestellten Fragen. Nun bedankt sich der Bürger kleinlaut, will jetzt schnell auflegen. Doch diese Fluchtmöglichkeit will ich ihm so nicht geben. Ich verabschiede mich nett mit Worten süß wie Honig und solche Gespräche führe ich nun schon fast täglich. Der Anruf basiert nicht auf einem speziellen Telefonat, sondern ist die Essenz aus den vielen Anrufen, die ich inzwischen bekommen habe. Ich weiß natürlich, dass das eigene Anliegen immer enorm wichtig ist und dass es sehr unangenehm ist, wenn man sich nicht ernst genommen fühlt. Deshalb versuche ich immer freundlich und mit einer gewissen Menschlichkeit die Fragen der Bürger zu beantworten. Einige der Fragensteller sind aber sehr penetrant bis hin zu unverschämt. Die nerven dann zwar, aber so wirklich lasse ich mich von ihnen nicht aus dem Konzept bringen. Ja, das war die heutige Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und euch mal wieder einen kleinen Einblick in meine Tätigkeit gegeben. Ähm, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ähm, wie so eure Erfahrung mit äh, Kunden oder mit anderen Menschen am Telefon ist. Ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Woche wieder dabei, wenn es heißt Poetry Cop, ein Gedicht pro Woche. Und wünsche euch bis dahin eine schöne Woche. Habt viel Spaß, habt schöne Tage. Und vor allen Dingen, bleibt gesund. Ciao, euer Thorsten.